Hey und herzlich willkommen zur fünften Folge von Minecraft Projekt Galaxy Race Servus. Yo. Also, wir werden heute euch zeigen, was wir hier aufgebaut haben. Und es wird heute sozusagen ein kleines Update-Video werden, was hier geschehen ist. Sozusagen. Genau so ist es ja. Hier ja, da. <lacht> das Figi Castle, CGA, erst gerade seit jetzt, weil wir uns gerade eingeloggt haben. Genau. Seit gestern. Bis gestern, von gestern her. Mhm. Und der Steve hat anscheinend da einen kleinen Mobcatcher gebaut. Anscheinend auf xp xp farm mhm. Und da stehen unsere Solar-Panels und ein Windrad für Strom. Eww. Und das ist uns an, was das ist. Das sind anscheinend Slime-Haustiere. <lacht> ja. ich so in Richtung, ja. Keine Ahnung, was die können. Aber, ja. aber das schaut interessant aus. Aber anscheinend vom Mars <lacht> mhm. Dann unser Haus, was der das Steve und der, äh, wie heißt der andere? Der Freaker Der Freaker baut haben, viergegige vier Kisten Ja, schaut sehr ja schön aus, also oder? <lacht> Man merkt nicht, dass ja. da ein paar Creep explodiert sind mhm. Aber laut wieder repariert die Flecken mhm. Da haben wir ein paar elektrische Öfen und Maschinen, die uns für unsere Items verwerten, aufwerten, zerschreiben. Dann ist da ein kleines Lagersystem schon entstanden, für jegliche Ressourcen. Mhm. Und da draußen haben wir eine kleine Apfelfarm mit Äpfel und da haben wir Tierfarm mit Hühnchen, Kühe und Schafe. Oh. Jetzt kommt's gleich. Ja, die Flagge natürlich. Unsere Flagge, ja. Jetzt gehen wir zu einer schönen Farm, oder? Ja, es ist. Das halten wir zwar uns auf und haben mhm. unsere Farm bis jetzt drauf gebaut. <lacht> Also, da kriegen wir Osmium, Eisen, Gold. Laubes Dann Tantin, Redstone, Kupfer und essen Kartoffeln. So ist es ja. Also ziemlich volle Rohstoffe, was man brauchen. Hm. Da haben wir eine kleine Sprenganlage mit einem Energie-Cube gemacht. Die macht das, dass er schneller wächst. Und da züchten man gerade noch ein bisschen die Silber-Weed hoch. <lacht> Und da unten sieht man eben, dass man eben Erze braucht, damit das oberhalb wächst und das einzige was wir nicht geschafft haben ist tin aber das haben wir eh fast Jo, ja. okay, so Da werden unsere ganzen Seeds gelagert in den Kästen, was man eigentlich im Nachhinein eh nicht mehr braucht Ja und ich würde sagen, jetzt gehen wir noch kurz zu unserer Kaufstation Das ist jetzt die Kaufstation mhm. Was sind die Items, was man kaufen kann, ja, wir haben die alle. aber die haben wir alle, die brauchen wir eigentlich alle nicht, bis auf dort vielleicht, wenn wir mehr brauchen, um, da kann man sie eben Lava und Öl. Öl für die Rakete kaufen und da muss man eben die Credits ein um zu zahlen und der Admin regelt das noch, ob alles passt. Ja. Und um die Rakete da drüben, um die kümmern sich die anderen zwar, das sind eher die Techniker, die haben da schon eine Nase Workbench und schon eine Tier 2 Rakete, früher war es nur Tier 1, das heißt jetzt können wir schon zu äh, mehr verschiedenen Planeten fliegen und wie dann alles schon schnell kaputt. Wir müssen halt viel Öl kaufen, damit sie das ausgeht, aber ansonsten passt alles. Und das ist glaube ich Portal zum Mars, oder? Ja, ich glaube. Es hat der Stevie noch gestern mal oben gemacht, aber wir waren zwar noch nicht drinnen wir waren da gerade nicht online. Ja genau. Aber wollen wir mal reinschauen. Kurz? Kurz, ja. Wir haben ja eigentlich alles gesagt, oder? Nein, ja, wir brauchen gar nichts, oder? Wir nur kurz drin sein, oder? Ach so, wegen der Luft. Ja. Ach so, mit wegen der Luft kennen wir uns noch nicht so wirklich aus, wie das funktioniert, aber das machen wir machen heute. wir kurz einen Sneak Peek. Machen wir einen Sneak Peek. <lacht> uh. Oxygen-Set ist invalid. Warning. Warning. Ey, wir verlieren ein bisschen Herz auf unser Leben. Oh, da no, is is hey, ist das. Ist das. Ey, ich glaube, das ist Luft da. Oh. Oxygen-Bubble ist das, das macht anscheinend eine Luftbubble da. Ah ja, ich verliere Leben in der Bubble. Mm -hmm. <lacht> oh, die <lacht> Bubble wird wieder oh, ne. Jo, das haben wir jetzt auch zum ersten Mal erst. Das ist jetzt unser erster Eindruck auf den neuen Planeten. Das ist <lacht> eben wie schon gesagt der Mars, soweit ich richtig liege. Also auf jeden Fall Mars super, Block oder Rock. Anscheinend haben sie da schon die Maschinen dafür hinbau, ziemlich cool. Ja. Unsere Fahnen steht auch schon, das ist wichtig. Ja. Der Mars ist ein friedliches Gebiet, also da können wir mit anderen handeln. Und dürfen es nicht töten. <lacht> Anscheinend ist da unten ein Außenposten schon, mal. Ja, schaut aber, hier, bin ich auch Posten. Der hier auch schon. Anscheinend haben sich schon ein paar andere daher gesiedelt. Aber ich glaube, das dürfen wir nicht auf dem Planeten erobern, sozusagen. Das dürfen wir mhm. nur auf anderen Planeten. Habe ich eigentlich schon mal das Planetensystem system gezeigt? Mhm. Wie macht man das am besten? Ja. Ja. Und dann, so, ähm. M, ah ja genau, M, da sieht man die ganzen Galaxien, das ist natürlich die ganz normale Und da gibt es noch viel andere, wir sind auf, dann, wo ist denn eigentlich unsere, jetzt passt es gar nicht auf so nicht. Ist aber nicht so wichtig, aber nur, dass ihr das mal gesehen habt Jo Ich würde mal sagen, es reicht für heute So Danke fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Update wie die hat, gebt einen Daumen Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts so mehr verpassen wollt. Oh, Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.